Herzlich Willkommen. So Leute, heute geht es mal wieder um Lutendo. Und zwar hat der Benny Black gefragt, Hey Jens, schon was bestellt bei Lutendo? Kannst du eventuell ein Video machen vom Bestellen? Habe seit drei Tagen eine Bewerbung beantragt, aber nichts passiert. Kann auch sein, dass ich das Prinzip nicht verstehe. Ähm, ich bin mir sicher, dass... Äh, Deine, äh, deine Frage hier gelöst hier wird in dem Video ähm Ich habe mich auch mal kurz noch vor dem Video mal belesen So eine Bewerbung oder ähm, was hast du? Ja so eine Bewerbung kann wohl bis zu mehreren Wochen dauern Also Geduld steht hier an der Tagesordnung Aber ich nehme an ähm Sobald du in den, im Rang steigst, sobald du ganz viele Sterne gesammelt hast, äh, wird die Bewerbung auch viel schneller verlaufen. Ja. Ähm, alles weitere, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, alles weitere jetzt auf meinem Laptop und Leute, ich sag's jetzt schon mal, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. So, als erstes wollen wir einmal unsere Bankdaten angeben, damit wir überhaupt was bestellen können, müssen wir diese angeben. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen, scrollen ein wenig runter und kommen dann hier hin bis zu Erstattungen. Und ich gebe jetzt hier mal meine PayPal-Adresse an und IBAN und SWIFT. Und dann speichere ich das Ganze. Genau, jetzt haben wir das erstmal erledigt. Ich habe jetzt also meine Bankdaten eingegeben. Und jetzt gucken wir natürlich uns mal Produkt-Deals an. So, einmal kann man hier nach Kampagnen suchen. Dann kann man hier Kategorien auswählen. Also, es gibt hier sehr viele Kategorien auszuwählen, ja. Dann Kampagnentypen typen nach, nach Geld quasi geordnet, ja. Kampagnenziele, Bewertung oder Verkäufe, Rückerstattungen, Lutende oder Händler und Rabatte kann man hier auch noch ordnen und cashback Score auch. So, ich habe mir hier natürlich schon ein bisschen was rausgesucht. Genau hier die Grillmatte. Und klickt man hier auf... Kampagne bewerben klickt man drauf. Zack. So. Also was wollten wir noch hier? Oh, mietet nicht. Was ist hier los? So also, ich verstehe jetzt nicht, warum es nicht geht. Äh, ich lade das. Ich lade die Seite einfach noch einmal neu. Ähm, dann gehe ich auf Kategorien. Dürfte ja irgendwo bei Lebensmittelgeschäft zu finden sein. So, hier ist es Status ausstehend ähm, Und dann wollten wir noch Genau, hier ISO Getränkepulver Ich kopiere mir das jetzt einmal, weil wenn ich hier die Seite aktualisiere, dann ist es auf einmal weg ja? also, Wenn ich weiß wie die Kampagne heißt, dann brauche ich es ja eigentlich nur hier einmal eingeben auf Suchen, ja, da ist es und schon können wir hier auf Kampagnen bewerben klicken. Jetzt habe ich auf Prepaid Kampagne bewerben geklickt. Bitte aufmerksam lesen: Prepaid Kampagnen Bedingungen. Für mich wäre jetzt wichtig: In Prepaid Kampagnen werden verifizierten Tests an 80% der Produktkosten bereits vor dem Kauf von Nintendo via Banküberweisung ausgezahlt. Und hier unten steht: Die restlichen 20 des rabattierten Produktpreises werden nach Abschluss der Kampagne nicht ausbezahlt, um Nintendo und die Händler vor Missbrauch des Prepaid-Systems zu schützen. Wenn dies nicht gewünscht ist, bitte die Cashback-Option nutzen. Das machen wir. Wir nutzen die Cashback-Funktion. Also ich benutze jetzt die Cashback-Funktion. So, jetzt habe ich mich einmal auf drei Sachen beworben. Ja und die kann man dann genau hier unten sehen. Hier sieht man die, also ich warte jetzt und sobald ich, sobald denn der Händler sagt, jo du darfst jetzt kaufen, dann kann ich loslegen, früher noch nicht. So in der Zwischenzeit können wir uns ja mal angucken, was Social Deals sind. Also man kann hier wohl Google-Bewertungen abgeben, schauen, was wir da so haben. Lutendo YouTube-Kampagne, mal gucken. erstelle ein YouTube-Video zu Lutendo und erhalte eines der folgenden Toppreise. Ja, ich habe ja bereits ein Video gemacht, ähm, dann bewerbe ich mich mal auf die Kampagne. Also das ist ein bisschen schade, Ja, dass man sich hier halt erstmal bewerben muss und dann erst äh, richtig anfangen kann. Ja, ich muss jetzt halt warten. Na schauen, wie lange es dauert. Ich hoffe spätestens morgen ähm, ist es denn soweit, dass ich hier mal anfangen kann. Das erste zu bestellen. Dann muss ich ja noch mal zwei, drei Tage warten. Aber also die Rabattierung ist schon echt der Hammer. Ja, 1795, hier 1990 hier auch 1990 ja wie ihr gesehen habt ähm, ich darf jetzt halt warten wie schon mal am anfang des videos gesagt kann es jetzt 14 tage dauern drei wochen vier wochen wir werden sehen ich halte euch da natürlich auf dem laufenden ähm, jetzt auch direkt hier unter dem video ähm, in den kommentaren werdet ihr dann sehen wie lange ich denn äh, gewartet habe und dem Nachfolgen spätestens eine Woche später oder schon am selben Tag kommt dann direkt auch ein Video wieder raus. Ja Und deswegen abonnieren, Leute. Die vier von fünf Sterne aus dem vorherigen Video, die bleiben. Ja, gut, dann haut drin. Äh, seid ihr gespannt auf die nächsten Videos. Ja. Bis demnächst.